Morgen Leute, heute ist ein besonderer Tag, weil wir sind am 1. Mai und heute geht los hier mit Hechtangeln. Deswegen bin ich mit Christoph auf ein schönes Gewässer hier in Lübeck und wir haben alles versucht, und einige Hecht zu fangen. Bin gespannt. Äh, endlich wieder am Wasser. Ja, Sieht ganz gut aus und mal gucken, was kommt. Es ist gut. Neue Farbe. New Shadow. Der erste Hecht, ein kleiner. Mhm. Lange Pike. Mhm. Aber Anfang ist gemacht. Wie lang. Lion ist angestiegen. Ah. Krass. Das wieder deine Mojito farbe Ja, ne, wieder. Wie, wie heißt der? Diese neue Farbe, diese Magic Green. Magic Green, ja. Magic Green, oh, schöne Bissen. Schade. Ja. Das war ein guter Fisch. Warte. Ja, der ist auch gut. <lacht> ne, das ist kein Hecht, ein Fisch, Brassen gehackt, oder was? Mit Einzelhaken. Ah. Oh, Riesenbrasen. <lacht> Nein, scheiße. Guck mal, wie Ding. <lacht> Nein, der Fisch. Der Fisch wieder hängt, aber ein Riesen... Oh. Was für ein Ding. Das ist für ein dickes <lacht> Boah! Yeah. Oh Mann! Bisschen Achsen, ne? Hm? Aber Schade! Gute Hecht verloren, dann so ein, <lacht> so ein Fisch! Der hat nochmal gepisst! <lacht> <lacht> Hab ich auch davon gedacht! Schade! 1-1 <lacht> äh, Wie krass ist das Ding? 1-1 Auch oh, ein schöner Krass Riesending, ne? <lacht> Geil <lacht> Petri Vielen Dank! Geil. Alles gut? Naja. Bitte weiter mich wieder an. Und weg wieder. Und weg. Und weg. <lacht> Zweimal geschwungen. Ja, Magie. Petri. Petri war schön auf jeden Fall. <lacht> Soll das ist ja. Das so. ist oh, ja. ja. Das ist ja. Das ist so ja. Das ist ja. Das Das Ab! Oh. <lacht> Nein! Ja. Ab? Nein, ja. Häschen, ja genau. Ah oh, fuck! <lacht> Scheiße! Ich hab zwölf. 80 Ja! Oh! Auch oh, gar nicht so groß. Bett danke! <lacht> das ist schon Mittagessen, deswegen! <lacht> Gerade wechseln wir wechseln auf für eine kleinere Köder, ein Schabu, <lacht> 9 cm und 10 Wurfe, zwei Hechte. ein leider verloren und der hier kleiner, aber macht Spaß. <lacht> Tschüssi Ja Petri Petri, dank! Ah... Oh. oh yeah! Kleiner als gedacht, aber okay. Yeah. Yeah. <lacht> ja. Oh ja. Ich freu mich. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Gut gekämpft, gesprungen, perfekt, alles gut. Ähm, heute morgen wir haben wir mit 13-15 cm Köder gefischt, also bis 16 also mittlere Größe zum Echtangeln. Äh, ein paar Biss bekommen, ein paar Hechte bekommen, aber ja, die waren schon zickig. Und hat vor einer Stunde oder so Freunden von uns gerade äh, bei uns mit dem kleinen Boot auf den kleinen Spinner einen Hecht gefangen. Deswegen habe ich auch entschieden, wieder kleinere Köder zu nehmen. Ich habe jetzt einen 29 cm Schabot dran und fünf Minuten später habe ich einen Hecht gefangen. Zwei Minuten später noch einer und jetzt auf dem dritten Spot auch einer, ein bisschen größer. Also ja, scheint ganz gut zu sein. Jetzt habe ich eine Farbe, dieses Pai, das ist eine Ayu-Farbe mit transparentem Bauch und Glitter. Auch gut zu funktionieren. Es ist ja halb zwei. Ähm, wir machen jetzt gemütlichen Feierabend. Also war schon cool. Ja, Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr habt auch einen guten Start in die Tropfisch saison. und äh, wir sehen uns bald in Süßwasser oder in Salzwasser. Mal schauen. Bis später. Bye. Tschüss.